Geld ist Energie. Ich liebe Geld und Geld liebt mich. Geld ist etwas Angenehmes. Geld ist etwas Schönes und Gutes. Geld gibt mir viele Möglichkeiten. Geld ist Freiheit. Geld ist mein Freund. Geld zu verdienen ist einfach. Geld macht sexy. Gute und intelligente Menschen sollten immer vermögend sein. Viel Geld gibt mir viele Möglichkeiten, Gutes zu tun. Ich bin es wert, Geld zu verlangen. Ich bin es wert, Geld zu verdienen. Ich bin mein Geld wert. Ich darf Geld verlangen. Ich habe es verdient, Geld zu haben. Ich kann so viel Geld verdienen, wie ich nur möchte. Ich ziehe Geld an wie ein Magnet. Ich bin ein Geldmagnet. Ich spüre, wie das Geld zu mir fließt. Ich verdiene Geld mit Freude. Geld ist immer im Überfluss vorhanden. Geld kommt leicht zu mir. Meine Kraft. Dinge meines Herzens zu erschaffen, wird von Tag zu Tag stärker. Ich öffne mich jetzt für Wunder in meinem Leben. Ich bin offen für alle Geschenke des Lebens und empfange sie mit offenen Armen.